Stellen Sie sich zwei Pflanzen vor, die miteinander so umgehen, dass beide bekommen, was sie brauchen. Statt zwei Pflanzen, die miteinander rivalisieren und beide nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Im ersten Fall wird es einen fruchtbaren Garten geben. Beim zweiten Umgang miteinander wird bald eine Pflanze alleine bleiben. Paare, mit denen ich die erste Haltung entwickeln konnte, haben ihren zweiten Frühling erlebt. Die anderen waren bald alleine. Deshalb finde ich die Aufforderung, die ich in vielen Beratungen höre, achten Sie darauf, dass es Ihnen gut geht. Eher schädlich. Und zwar nicht, dass es nicht schön gegenüber dem Partner wäre, sondern dass es auch kein guter Rat für den Betroffenen ist. Tatsächlich ist es zum Vorteil beider Partner, wenn beide darauf achten, dass es beiden gut geht. Ein Paar kann nur gemeinsam glücklich werden oder jeder bleibt im traurigen Garten alleine.